Okay, ich bin absolut zufrieden mit der Lautstärke. Das war alles, was ich wissen wollte. Die verstauen wir mal. Das kommt rein. Machen wir auch mal weg. Und das nehmen wir jetzt mit. Weil ich irgendwo hin musste nochmal. Ah, das Dunkelkammerbecken ist hier muss ich hin. Den Waffenschrank brauche ich wahrscheinlich ein extra Ah, hier haben wir ein Shortcut. Das. Okay. okay, okay, der Schlüssel macht es sehr viel einfach. Boah, ich mag. Habe ich jetzt schon Max-Inventar? Bitte nicht. Ich brauche Inventar. Also, Ostseite hat er gesagt. Aber wir gehen nochmal zurück. Ich brauche für diese Göttinnenstatuen einen Zünder von der Bombe und ich weiß nicht von wo ich den krieg. bin absolut falsch gelaufen. Oh, wieso lebt jetzt der wieder? Noch kurz. Was sieht besser aus? Mit der 2 kann ich mehr... Ah, mit der 3 ich aber nochmal ein Taktikmesser. Aber mit der 2 kann ich hier drüben halt einiges aufmachen. Ne? Die einen mehr kann ich aufmachen. Enter, immer Enter, genau. Dann... Ich glaube, 207 war das. Nein, was nicht. Dann gehe ich kurz nachgucken. 208 war es, okay. Ich kann sagen, der kommt hier nicht rein. Anscheinend schon. Ein bisschen mehr Durchschlagskraft wäre halt geil, dass er entweder mehr Damage oder dass sie halt mehr critten kann. Weil ich habe das Gefühl, wir critten ganz gut. Ich habe jetzt schon viele Zombies weggehauen, dass die gar nicht mehr aufstehen können. Denn, wie wir im ersten Teil gelernt haben, Kopf weg, oder... Ah, das ist ein One-Way, genau. Da müssen wir noch eigentlich rein, das ist ein Aktenraum. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Tür verschlossen ist, wenn es hier noch ein Schloss gibt. Oder das ist einfach ein Shortcut, dass wir hier nicht mehr die ganze Zeit rumlaufen müssen. Das kann auch sein. Da ist noch ein Fenster offen. Okay, wir müssen die Fenster barrikadieren eigentlich. Das ist eigentlich gar keine dumme Idee. Ich glaube, das mache ich mal kurz. Absolut falsche Richtung. Ich weiß nicht, wie gut das hält mit der Barrikade, aber ich hoffe mal. Munition, aber ich glaube nicht, dass das schafft, das wegzureißen. Also, du kannst mal hier bleiben. Den will ich weiter oben haben. Ich kann nicht mal auswählen, wohin da geht. Also, einmal Holzbrett. Ah, ich kann bestimmt wie viel ich mitnehme. Das wollte ich wissen. Äh, Brauche ich sonst noch was? Erste Hilfe Spray? Nein, Schießpulver. Lassen wir mal. Alright. Also ich muss jetzt hier einfach alles einmal rundherum laufen natürlich. Aber ich will auch wissen, was ich nicht in anderen Räumen drin ist, deswegen mache ich das mal. Haben schon fünf? Ups. Ja, ja. Ah, jetzt sind wir auf der anderen. Okay, ja, ich, ich verstehe das Layout dieser Map schon langsam. Ist ihm gerade seinen Kopf abgerissen. Bitte sag das nicht. Ja, okay, der ist tot. Der ist wirklich tot. Die ist auch tot. Ja okay, wir critten eigentlich ganz gut weg. Jetzt sicher die Tür hinten einfach zu. Oh, hier ist nochmal ein Fenster. Ähm well fuck. Ich dachte, ich bin schlau, mach das Fenster zu. Okay. Also, wo muss ich jetzt genau hin? Es war nach Osten irgendwo. Ah, die Göttingenstatue ist hier unten. Aber in der Göttin müssen wir alle drei einsetzen. Ja, das ist... Okay, wir gehen nochmal hier raus. Der Knister ist ist mir halt unheimlich, aber ich glaube, der macht halt nichts. Der liegt nur da und sein Punktgerät knistert manchmal. Also wir sind eigentlich wieder in einem Haus, wie bei Resident Evil 1 schon. Dieses Haus wird uns führen, das ganze Spiel wahrscheinlich. Mehr oder weniger. Ich glaube, wir kommen raus, aber dieses Haus wird ein Teil ausmachen, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, äh, durch diesen Raum, an dem wir vorhin reinkamen, äh, wo wir den Polizisten vorhin gefunden haben. Wartezimmer. Ah, mein, da ist eine Peak-Tür. Das, das muss diese Tür sein. Ich hoffe, wir kriegen auch einen Haken auf den Schlüssel, wenn wir alle Türen, die mit der peak -Tür aufgehen, äh, gekriegt haben, dass ich den Schlüssel weglegen kann. Ja. Alles schlau. Ich schmeiß den Schlüssel ins Inventar. Ich, ich vertraue dem Spiel so weit, dass sie mir sagen, dass ich den Schlüssel nicht mehr brauche. Ich möchte den Schlüssel aber haben. Falls es einen Bonus gibt. Nicht die Trophäe. Die Trophäe ist mir scheißegal. Aber es gibt sicher... Apropos Trophäe. Ich kann mal schauen, was es da für Trophäen gibt. Ähm. ist, habe ich hier ein Trophäenmenü drin. Dann muss es hier. Die Trophäe ist mir auf jeden Fall scheißegal eigentlich soweit. Ich will aber diesen Schlüssel haben, falls es heißt... Ja? Du hast jetzt irgendwas mit diesem Schlüssel Bonus-Content noch frei. Dann will ich den haben. Einfach nur deswegen. Einfach wenn wir da wirklich die Möglichkeit haben, Bonus-Content zu kriegen. Von mir aus hätten Rennen auch gerne auf eine andere Taste legen können. aber gut das ist wirklich nett dass sie mir das sagen es war ja eben gerade vor der minute noch meine frage dann und da äh, die engel auf dem rücken ja ah, jetzt kann ich mich umdrehen ah ja weiß ich die sieht nicht aus wie david oh, chris chris sorry ich finde nicht dass die viel hat von chris aber hey Also, wir gehen weiter. Ich wollte nur diesen Schlüssel. Ich weiß, man kann ihn wegwerfen, aber am Schluss gibt es dann irgendeinen Bonus. Mit hast du alle vier noch. Tada, Bonusraum. Das ist so ein Fuck you-Moment. War es in Resident Evil 1 nicht so? Da war es nur so, dass man diese eine Löwenstatue musste vorher. Ja, wir nehmen das mal mit. Aber brauche ich eine Kurbel. Oh. Oder falsche Arm. Fuck, wie sah der nochmal aus? Da war doch. Der hat ein Buch in der Hand. Okay, doch, der Arm ist richtig, aber ich brauche noch ein Buch. Es war ein Buch mit... Ein bisschen aus wie ein Herz aussieht. Der Rubin der den schwarzen Brillen. War zufällig die Perle von der... Okay, also, äh, das ist eine Geschichte über diesen Diamanten. Äh, es gibt unendlich viele Geschichten über Faszination von Juwelen. Dieser geheimniswort der Rote Stein ist einfach nur der neueste Eintrag dieser Reihe. Seine Herrschaft ist unbekannt, dass Schmuckkästchen einer Adlingen geziert haben und sogar einem weißen König gewidmet worden seien. Äh, in Schlimmere Boten das Caligula verwandelt. Erstaunlicherweise sieht gerade die Tatsache, dass dieses Juwelen mit Blut befleckt sind, so viele Menschen an. Ja. Oh, geil. Die Hinterstecke vom Inventar, aber er ist da. Äh ja, ich brauche das Buch noch. Das Buch finden wir woanders. Aber es ist gut, wir wissen, wo unsere Key-Items sind. Wir wissen, wo die Statue ist. Ja, das ist eine Drohne. Das war mal jemand. Der ist jetzt nicht mehr so ganz jemand, der er mal war. Wir sollten aufhören mit diesen Treffen. Geht's dir gut? Polizeihubschrauber. Wie, aus dem Nichts? Ja, bestens. Du hast wohl auch keinen Schlüssel. Nein, leider nicht. Ist schön, dein Gesicht zu sehen. Wie schlägst du dich? Ich halte irgendwie durch. schöne Nacht, was? Ja. Was von deinem Bruder? Ja, tatsächlich. Erst. <lacht> Gerade wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden. Leon, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich. Bring dich einfach in Sicherheit. Klingt halt echt nicht so gut. Nein, Leon, wirklich. Aber ich weiß nicht, komm, bitte, wenn wir die leon -Sicht spielen, ob wir dann... Ich muss ja nicht, die Leonsicht sicht noch spielen. Ich glaube, das könnte hier ganz interessant werden da wir hier auch tatsächlich andere Sichten haben. Nicht so wie im ersten Teil. Marvin. Letztendlich. Das ist sind überall zum... Sorry, ich lass jetzt reden. Also, äh, ja, auf jeden Fall... Ich kann mir vorstellen, dass hier die Leon-Sicht ganz interessant ist, weil wir halt komplett andere Ansichten haben. Ah, okay, jetzt sind wir wieder hier. Okay, okay, jetzt habe ich den Loop verstanden hier. Jawoll! dieses Präsidium ist so komisch aufgebaut. Man hat hier Räume, da kommt man hin, wenn man wahrscheinlich irgendwo hier oben wahrscheinlich muss ich von hier zuerst mal noch hier rein, damit ich da runter kann hier irgendwo ein Labyrinth laufen, damit ich hier die Treppe runterkomme und da reinkomme. Das ist so unglaublich verwirrend und ich habe keine Ahnung. So, jetzt habe ich sie wieder an. Ich habe da welche leben lassen, das weiß ich noch. Okay, okay. Oh, oh. Okay, sie lädt einiges schneller nach, das ist angenehm. Was wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. hier weg. Hier ist ja zu. Hey. sie ist ja zu. Habe ich die Sicherung? Nein, habe ich nicht. Logischerweise habe ich keine Sicht. Wieso bin ich dann hier unten? <lacht> Weil ich die Sicherung später krieg, 100 pro. die büro das, büro das büro das büro das büro das büro wie war das büro abgeschlossen mit dem schlüssel er hätte es sein können es war doch im büro der ostseite War irgendwas ja da war die kette so ein zufall Da kommt jemand dann das Fenster rein, gleich, Moment. So werde im mit der Ausrüstensalte gegen den Wirkungsbereich sicher? Bereit halt mit L1. Nice. Ja, echt jetzt noch ein zombie Irgendwie kann man nur schießpulver ich durchsuche jetzt hier alles da kann nicht mehr das fenster rein wenn ich das richtig verstanden habe sehr gut wo war das noch mal es ist nicht mehr... Ich denke, damit ist hier erstmal alles getan. Wow. Uh, Pisser. Zu so schlau, das hier offen zu lassen. Wir lassen es einfach offen. Ja, gut. Ich behalte die mal noch? Ah, ich kann auswählen, was ich ausrüste. Dann nehme ich mal das Taktikmesser noch. Äh, habe ich noch ein zweites Messer? Nein. Ich habe das Gefühl, wir sind doch nicht so lange hier. Wo war jetzt dieses dumme... Das war die Kurbel. Habe ich eine Pflanze verges vergessen? Okay. Wenn ich da die Kurbel hole oder den äh, Kunstraum mache, hole ich die Pflanze noch nicht jetzt. Hier war das Ventil, bei der Dusche. Jawoll. Gut. Ich werde richtig gut. Wie komme ich jetzt da hoch. Ähm, am besten über das Büro, dann kann ich direkt in den Schließfachraum noch mit der Karte. Ja, G-Man ist auferstanden. War das G-Man? Ich glaube von Gary Mod. Ah, welcome Leon, voll cute. Hallo Zombie Leon. Ich krieg halt wieder Granatenmunition für die Waffe, die ich nicht jetzt habe. Ich habe nur die Granate gesehen und nicht die Waffe. Ich will die Waffen oben haben. Wie kann... Ah, mit vier Dankeschön. also ich habe oben die pistole und unten die granaten lädt langsam nach da muss ich aufpassen wenn eh was mit der spielen aber jetzt habe ich das erledigt jetzt kann ich eigentlich ich probiere mich zu orientieren da hoch und das ventil machen Ja, dieser Zombie ist wirklich zu dumm, um Bretter wegzumachen. Aber da oben ist noch einer. Ah, okay. Ich muss ein bisschen schauen, dass ich nicht immer daneben schieße. Ich vermute mal, die Idee ist schon, dass man das Brute Forcen kann. Aber man kann es halt genauso gut auch rausfinden. Ich glaube, das war jetzt schon die Intention, dass man beides machen kann. Okay, wir haben einen Quick Save. Ich finde diese Remax-Spiel angenehmer so. Was hier hinten auch nichts mehr ist? So die Türe. Ach, das sind die Sindiker. Ihr sind die hässlich. Sind hässlich. <lacht> Die rote Pflanze macht ja nichts alleine. Oh, wir sind im Stars-Büro. Uh. Haben wir jetzt sonst noch was? Da ist eine Rüstkammer noch. Da kommen wir noch nicht rein. Ich muss leider wegen dem Inventar schon schauen. Internes Memo 1998. Bidoro, uh, den habe ich schon rausgefunden. Büro Westseite First Floor. Den habe ich. Das war der hier. Auch nur noch den. Wartezimmer, aber den kriegen wir noch, das weiß ich jetzt. Ich könnte die Kombination auch nachschauen, die verraten dir alles, aber nö. Oh, das ist ein MG, voll gut. Auch oh, nur SP-Stick. Ja gut, ich sollte mal ab alles wegwerfen. Die MQ. Okay. Wie komme ich hier am das ist das Buch für den Edelstein? Ich sollte das machen. Weil ich Das Spiel ist so viel optionales dabei. Ich sollte das wirklich machen. Das Messer sollte hin sein. Das ist jetzt so. Ja, das Messer sollte jetzt hin sein. Okay. Ich bin noch gesund, das ist gut. Also, wir müssen hier einmal hoch. Ja, für die Bibliothek muss ich einmal hoch noch. Ja, das ist sogar die richtige Tür. Jawohl, hier, okay, hier sind wir richtig mal. Ich muss da unten das rote Buch holen. Äh, ich mach das über die Treppe. Ich habe das Gefühl, auf den Kopf zu schießen, bringt am meisten, aber ich treffe halt nicht immer. Also ich denke, wir können hier sicher einiges finden.